Hey Leute, hier ist wieder euer Rookie und so kurz vorm Ende der Season und bevor der neue Rocket Pass kommt, Rocket Pass 5, machen wir hier endlich noch unsere goldenen Kürbisse auf, denn die werden, die ganzen Kisten hier werden alle verschwinden, dann kommen die Blueprints rein, die Schlüssel kommen weg, dafür gibt's Credits, die Dekodierer kommen weg, dafür es dann sowas ähnliches wie die goldenen Kürbisse. Aber wir hauen jetzt noch die goldenen Kürbisse raus und die Dekodierer mit den Vindicator Crates. Wir fangen hier an mit unseren goldenen Kürbissen. Ich mache mich hier weg, damit ihr einen vollen Überblick über alles habt. Und dann hauen wir rein hier. So. so, schauen wir mal, was es hier so zu holen gibt. Oh, was wird es wohl geben? Oh, oh, oh, oh schade. Was haben wir? Sentio Machina in Certified. Okay. Und die Nummer 9. Ja, ich bin echt gespannt auf die Blindprints, was wir da so abkriegen bei den ganzen Kisten, die wir haben. Animus GP Rosenkönig. lackiert und Certified. Ich sehe jetzt leider die Farbe nicht. Können wir können ja hier mal noch kurz äh, ein neues Reset äh, äh, set. Okay, nein, halt, stopp, stopp, halt, hier, da, so, okay, dann sehen wir hier auch die Farben, was, Animus, Animus, Animus, äh, am neuesten, so, ah, was, so, hier, Machina und Xieger in Grau, so, Taktika, sehr gut, okay. Deswegen hat man die Farbe nicht gesehen. Grau sieht man natürlich ganz schlecht. Ah, wieder nur selten. Gira Gigapedi. Mit gar nichts. Bis jetzt hat es mal voll gelohnt. Ja. Also. Ah, hier Dominos Spritzer. Okay, sieht ganz nett aus. Ja, also ich bin echt gespannt, was wir da so kriegen. Ich finde es gut, dass man dann diesen Random... Ist ein bisschen langweilig einerseits, andererseits hat man halt nicht mehr diese Ungewissheit, was man ziehen wird. Man kann sich wirklich gezielt die Blueprints holen, die man braucht. Oh, Schlangenhaut. Wer hat sie nicht? Ja, also dadurch wird es ein bisschen offensichtlicher alles. Also die ganze Überraschungseffekt fällt weg. Dadurch fällt auch viel... Geld, was man zahlen müsste, weg. Dadurch spart man einiges. Also für die Spieler ist es auf jeden Fall gut. Nimmt eben ein bisschen den Überraschungseffekt. Alles hat eben seine guten, schlechten, seine Woody shades in... ...wahrscheinlich Titanium-Weiß, so wie es aussieht. Aber wir schauen es uns dann gleich an. Sehr cool. Ah, hier nochmal was Seltenes. Aha. Viecher. Und dann letzte. Sehr selten nochmal. Oh, oh, oh. Punkt Wirbel, ja, der ist ganz cool. Incertified. So, wir machen kurz ein Overview. Hier alle Items. Neueste. So, okay. Kannst so, hochkommen. Danke. Okay. Also hier Angeber. Biecher mit Beschützer. Hier schön Titanium-Weiß mit Sieger. Libero, Liga, oh, die anderen haben wir schon gesehen, so. Indicator Crate, immer schön auf der Dekodierer wechseln, oh oh oh, was gibt's, was gibt's zu, huh? yo, yo, sehr cool, Exodic, sehr geil, da hat sich doch schon gelohnt der Decryptor. Komm, hier noch was, was Gutes. Ah. ah, das ist auch cool. Certified, sehr schön. Ne? Das ist jetzt nur cooler Stuffer mit dem Dekryptoren Komm, komm, komm, noch oh, was Rotes, komm, komm, komm, zeig mir was cooles. Ah, Wurfstern, sehr geil, sehr geil, sehr geil. In-certified noch dazu. Sehr cool. Na ne, komm, noch was Gutes, noch was Gutes. Ah, okay, oh, Raze. Und der letzte, was gibt da uns noch? Was schenkt da uns? Jo, hier nochmal geil. Ah, schade, nochmal nur Instalified. Schade, schade. Aber hey, die Dekryptoren haben sich alle mal gelohnt, muss ich sagen. So, komm, ganz hoch. Danke. Hier Vorbild. Liga, Schildkröte und die Nio. Sehr cool. Ja, also, morgen werden wir uns auch wieder ein bisschen live sehen. Heute Abend geht es auch noch live weiter und schauen wir uns dann die ganzen Änderungen zusammen an. Ah komm, ja, bestimmt noch ein paar Uptrades hier. Warum nicht? Ah ja, warum nicht? Was soll der Geiz? Machen wir noch ein paar Uptrades raus, Leute. Wir können doch nicht Schluss machen, sind erst fünf Minuten vergangen. Eine Muschel. Wir hier machen hier Qualität. Ungewöhnlich? Ja, okay. Aha. Okay. Jede Menge updates Drei. Zwei und abwärts. Aufwärts geht's. Tod ernst. Also, wieso? Wieso sage ich nur? Wieso haut sie jedes Mal den Filter raus? Ich hoffe, das ändern sie jetzt dann in dem Update. Das ist doch alles kacke, eingetauscht. So, die sind jetzt erstmal ein bisschen unnötig hier. So, so, so, ja, hier die seltenen, die kann man ja vergessen. das wollen wir nicht. ich will das nicht, kommen hier, ab, zeig mir was. So, so, so, kommt, kommt, kommt, ja, die Herzlern, die Herzlern, weiter geht's hier, was haben wir noch, den haben wir, da haben wir noch zwei, da haben wir noch zwei, der Brody Helm, Ein Robo Viseur, ne komm, die auch wow, Waffel raus. wie aus, Mai mal Macaronis, Macarons so, vier, fünf und werde die hier okay upgraded. Sehr schön Watermelon, sehr schön Aus der Melone Spaßig. Bierhelm sehr gut, Schuriken. Da geht noch einiges. Nein. Nein, nein, nein. Nein, Panda. Nein, Panda. Bleibt da, Panda. Panda raus. Eine Krone. Und zwei Hüte. Da geht's ab hier und... Ahnen Kamm sehr gut, selten also noch eine Mütze. Mütze, Mütze, Mütze, Mütze. Ich hab eine Mütze auf. Maxon. so zwei hier von da, was von ein bisschen was davon. Das ist wie beim Kochen hier: Da werden die Zutaten gemixt ein verzügliches Gericht gezaubert. Nämlich ein Wildkatzenohr in Lack hier, den schönen Pinky. Nice. So, ähm, eigentlich palte ich auch bloß die painter -Sachen. Außer so besondere Sachen, die mir vielleicht ein bisschen gefallen. Da palte ich auch die normalen. Ja, Chili-Schode. Ich habe sie vermisst. So. Komm, wir haben gleich drei davon zwei davon und weiter geht's oh Gott schon lange nicht mehr gemacht, echt lang nicht mehr abgetradet hier der Panda wieder um einzusteigen in die so hier zwei drei und dann nehmen man nicht tiere bleiben da und tierschützer es muss sein Tiere müssen bleiben. So, und Painted bleiben auch. Chick Magnet. Auch und 5. Okay, ne mal 5. So aus wie eine 3. Sehr schön. Fußball. Hase. Hase bleibt natürlich auch. hier Oh boy. Fischglas. Hi. Und drei. Vier ist da. So. Uh, hier. Auch oh gut. Papagei. Vier Stück. Fünf Stück. So. Weiter geht's. nimm mal Papagei wieder zum Einstieg. Hier die Flagge. auf alle vier. Und eine Blume. So. so, Blumen behalten auch eine. Wie viel? Fünf kann man nehmen. Sehr gut. Damit bleiben wir dann gleich auf der Blume. Zornige Kirsche. Huburg. Nehmen wir alle beide. Und hier drei von wie viel Zeug sich hier angesammelt hat. Das ist der Wahnsinn, warte. So, die Hütsche, zwei Kapitänshüte, uiuiuiui, das geht noch eine Weile meine Freunde. Da haben wir noch einiges vor uns. So, komm, komm, komm. Ah, Hase bleibt da. Flower Power. Bläh. Sehr schön, nochmal zwei Pimpel, Kochmütze, Wunderlampe. Alles ist heute dabei und jede Menge davon. Ein Drebchen. Nein, da Danke. So, hier ist immer. Donut. Zwei Wunderlampe. Ja, Piratenwelt. So, mal hier von, damit der Hase wieder rausfliegt. Ganz wichtig. So. Die mit Mütze, die Mütze haben raus, die Mütze haben raus, die Mütze haben raus und die Viehtreiber-Mütze. geht's ja noch jede Menge von uns sehr ja, schön dass der da jedes Mal wieder wegspringt das ist so nervig ich sag's euch wenn die da nichts ändern jetzt mit dem Update da drehe ich durch Ah, was, sowas von? So nervig. So. Tausendmal schneller könnte das alles erledigt sein. So. so. okay. Wir gehen mal von unten nach oben. Haben wir mal hier alles painted, alles painted. halten wir alles. Painted auch eben auf. Vielleicht haben wir mal ganze. mit vielleicht haben wir hier mal ganze Sammlung zusammen, dann kriegt man die Gute los. Glühbirne. Ja, das wollen nämlich dann die Leute, so ganze Sammlung mit jeder Farbe. Das ist hoch im Kurs. Sobald Ja, die 2 Auch hm. tut Nein, Sehr schön. Okay. Zwei Einhörner. Einmal hier Morty. Sehr schön. da. Einstiegspanda, Milchkaffee, ich trinke eh keinen Kaffee, kann kein weg. Ja, und die Kuh gibt die Milch dazu. Oh, perfekt, Herzen. I love you. So, was haben wir denn noch? Was gibt's noch? Aufrechte oh, Hut, vier Torten. wieder ganz oben gelandet. Sehr schön. Pork pie. Ja, oh, Tier nicht. Kein Tier. Das bleibt hier. So. So also langsam könnte das Ende kommen. Eine Eule geht. Genau, ja, jetzt bleibt er wieder auf der Eule. Das ist verrückt. Macht was er will. Die Maus bleibt Palm auch, die finde ich ganz witzig. Drei Schiffchen. Ein Portal Cake. Ja, Chili-Schote. Portal Cake. Ein Hula Girl, ein Brett, nochmal zwei Bretter und ein Faultier. Dann können wir gleich wieder beim Faultier einsteigen. Zeta, genau, Faultier 2, ähm Finger 1, Finger 2 und ein Format. Traurige Tomate. Oder Erdbeere. Sehr schön. So. Makiri kommt weg. ist der Hut, halt mal ein. Eine Harpune. Kann man gleich mit der Harpune wieder einsteigen, hoffentlich. Wenn es klappt, ja. Klappt. Ja, den braucht man nicht. Ja, kein Mädel. Kuckucksuhr. Ja, der Hahnkampf von der Kuckucksuhr. Das ist interessant, interessant. Oh, nur einer findet ja auch einer. Ja. Ach, da haben wir noch was, sehr schön. Der Blume falt mal wieder, drei Rosen, eins, eins, sehr schön, Schleifchen, hier haben wir noch vier. Sehr gut. Ist da wieder zurückgeschaltet. Sauerei. Sauerei. Ja, was haben wir denn noch? Lolly. Komm, Lolly weg damit. Ein Elefant. Ein, zwei Polizeimützen. Noch mal Morty Komm. Der Elefant Deutsch und okay, gut, perfekt. So, ich glaube, das war's mit unseren seltenen. Ja, sieht ganz so aus. Dann gehen wir zu den sehr seltenen über. Qualities, selten. Äh, selten, genau, ungewöhnlich war's das jetzt. Sehr gut. Metallisch. Wassermelone, also Junkfood. Wir ja, fahren eh kein Breakout oder Merc. Schatz. Sehr gut. Ah, da können wir noch ordentlich uptraden. Hier. Ja. Hier. Horn. Genau. bin eh nicht so der topper Freund. Von daher. Alle ah, drei weg. Genau, sehr schön, Mondgestein, wer hat's noch nicht, wer will's noch mal, ich es nur zum Uptraden, Zeta nicht, wir nehmen hier eine Chili Schote noch mit rein, damit er sich gleich wieder richtig setzt, genau, dann können wir hier eine Chili Schote nehmen, Zeta, Kopfhörer, 3, genau, die Zeta nehmen wir auch wieder zu sehr schön. Schmetterlinge. Genau. Uh, ja, richtig. Okay, drei. taco wolf Tiger Shock. Tiger Tiger vom Aftershock. Tisha Tisha. Buchadel. Muscheln. Sehr gut. Jo, Herzen. Where is the love? Where is the love? Leckeres Stückchen. So, von den Rädern behalten eins, da behalten wir auch eins, das haben wir immer drin, aber in Painted. Schlechter Verlierer, Salty, Sehr brauchen wir nicht. Und weiter geht's. Tun. Obervisor. 1, 4. Fischglas. 1. Sehr gut. Junkfood. Fischglas kommt weg. Das kommt weg. Hier kommt. Eins weg. Eins behalten wir, bei den Rädern behalten wir die, die tauschen wir alles mal durch. Wenn sie gut aussehen, von daher behalten wir auch die Asterias. Ach komm, das sieht auch ganz cool aus, behalten wir auch. Aber die Avocado muss weg. Von denen behalten wir auch welche, die cool aussehen. Ganz dich. So also langsam lässt es dann auch hier nach, ja, okay kriegen wir noch eins zusammen, wenn wir ein paar doch noch weghauen. Bombe, die nicht, das hier vielleicht, Oktopus, der ja, Hotdog und die normalen Katzenohren hauen wir noch weg, so. Genau, so hauen wir mal unseren Filter auf, sehr selten, und holen uns noch ein paar Imports. So, Mondgestein, zweimal Taco, einmal Einhorn. Auf, jetzt kommen die coolen Sachen, jetzt kommen die coolen Sachen. Schön. Blitze, lackiert, Certified. So, hier ein Zweck, da ein Zweck. Dich mit auch nicht. Und komm, komm, komm. Oh, Venom in Rot, natürlich. I love it, dieses Auto. Lieblingsauto, überhaupt nicht. War und Witz noch nie benutzt außer um die Trophäe kriegen. heilig in lackiert, da müssen wir da gleich mal gucken was es Neues gab. Die Federn, der Schatz zum wir auch nicht. Gestrickter Faden hier von den Paintings behalten wir auch eins, der Mögen Wir wählen es kurz aus, dass wir wieder da kommen wo wir hin wollen, die Fische in wir wäsch. Die Raketenspuren behalten wir auch jeweils eine. Ah, wird schon schwierig. Also auch eine Raketenspur. Dachaufsatz können wir weg und dich können wir noch weghauen. Plasma dann gucken wir doch mal. Also dich hauen wir weg. Ah, hier können wir gleich gucken. Also Schmerz, Kobaltblau, Lindgrün, karmesinrot Waldgrün. Hexdevil können wir weghauen. Benutzen wir auch nicht. Der kommt weg. Behalten wir natürlich. Ein Pink ist vielleicht auch nicht so geil. Und hier mal zweimal. Komm, bauen wir noch was Exotisches raus. Oh, blöde hässliche Räder. Sehr schön. Naja, hat sich doch gelohnt. Oder auch nicht. Ihr entscheidet für euch. Ich entscheide für mich. Die Dekryptoren haben sich alle mal gelohnt. Das andere Zeug. Naja, eher so semi-gut. Von daher war es das für heute. Ja, wir haben noch ordentlich was rausgehauen an Zeit.